Bern für Sie, das ist eine Veranstaltung für Leute, die Informationen über verschiedene Angebote der Stadt Bern erfahren möchten. Das können Migranten sein, Leute, die, die neu zugezogen sind nach Bern, Leute, die Migranten ähm, begleiten. Wir haben heute zwölf Angebote. Das sind Angebote von der Stadtverwaltung, das sind aber auch Angebote von Vertragspartnern, die werden heute den Teilnehmern Auskunft geben. Wir sind vier Beraterinnen, arbeiten und wir haben zwei Standorte, eine in Bethlehem Kirche und andere im Stockaker. Und, äh, Trinia und Albanisch sind in und Arabisch und Tamlis sind in, äh, in der Bethlehem. Ich möchte kommen und wir schauen mit jedes, in jedem Problem ungefähr so 15 bis 20 Minuten bei jedem Leuten Kursberatung machen. Wenn sie mehr Informationen oder äh, Termin brauchen, machen wir machen nächsten Dienstag oder andere Seite. Wir bieten an das dass, äh, Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus und wir sind auch Meldestelle für rassistische Diskriminierung. Wir haben unseren Fokus bei der Abfallentsorgung äh, unter anderem auf die Migrationsbevölkerung gelegt. Also wir machen zum Beispiel äh spezielle Führungen bei uns auf dem Entsorgungshof äh, über die Abfalltrennung und das System allgemein in der Schweiz oder spezifisch in Bern. Ich habe erfahren, wie man sich am besten bewerben, be bewirbt. In den, in den verschiedenen Gremien, in den Institutionen. Ich habe auch erfahren, was die sportmöglichkeiten sind in der Stadt, was die Natur betrifft beispielsweise. Zum Beispiel bei Neuausländer gesetzt finde ich sehr interessant, auch für mich, weil ich interkulturelle Dolmetscherin und Naturvermittlerin bin und äh, ich werde diese Information natürlich auch äh, weiterleiten und auch bei der Sozialhilfe war ich dabei. Wir haben verschiedene Stellen, wir haben Beratungsstellen und je nach Situation werden die Dossiers verteilt. Das Ziel dieser Veranstaltung ist auch, dass diese Hemmschwelle abgebaut wird, dass die Leute nicht Angst haben müssen, weil jeder Mensch hat, er versteht etwas anderes unter Behörden und dass die Leute wissen, sie können Fragen stellen, sie können auf uns zukommen, auf, auf, auf die, Angebote, die, auch die Angebote der Stadtverwaltung beanspruchen, auch die, alle anderen Angebote von Vertragspartnern in Anspruch nehmen, ohne dass sie Angst haben müssen.